Eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das will die IG Metall in der Stahlindustrie durchsetzen. In der BILD am Sonntag wirbt Gewerkschafter Chef Hofmann für den Vorschlag auch für andere Branchen. Er rechnet damit, dass dann insgesamt sogar mehr arbeiten würden, weil viele Frauen aus der Teilzeit zurückkehren würden. Der Arbeitgeberverband BDA spricht hingegen von einer wirtschaftlichen Milchmädchenrechnung. Deutlich weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich sei das falsche Signal in der derzeitigen Lage.